Dämonen -Mager? Bei Boron, ihr Scherzt, Kollege. Aber wenn jeder, der von Kopf bis Fuß schwarz ist, ein Dämonenknecht wäre. Wie bitte? Nein, er ist nicht aus Alanfa. Ich weiß. Ja, ich habe auch gehört, dass er ein Elf sein soll. Na und? Kann man da nicht auch schwarz sein? Schließlich gibt es ja auch Schwarzoger. Aurelia Lomarion Florios, Schiffsmage aus Alanfa, über den Sultan Dolguruk. Neuzeitlich. Ich habe die Gesetze nicht gemacht. Ich vollstrecke sie nur. Sultan Dolguruk von Talusa Und so beginnen wir. Im Winter des Jahres 1031 nach Fall ein schneidend kalter Wind geht durch die Gassen und Straßen, die gerade vor euch und um euch herum aufgebaut werden. Frisches Bauholz wurde beschafft und vor einiger Zeit sind die Helden in Richtung Norden aufgebrochen. Ihr derweil seid hier geblieben und schließt euch den Flüchtlingsströmen an, die nach Essen und Bauholz schreien. So habt ihr euch am Morgen des Tages aufgemacht, um wieder einmal den Ansprachen von Wilbur von Rabenmund zu lauschen, dem Vogt der Everdperl. So steht ihr nun, hört zu, was er so denn zu sagen hat, welche Neuerungen es denn gibt und welche Nachrichten aus den Fernen landen und äh, nachdem er seine Ansprache beendet hat, bleibt er noch etwas auf dem Balkon des blauen Palastes stehen und äh, wartet, dass sich die Menge verstreut, ähm, merkt dann aber noch einmal auf, hebt seine Hand. Apropos. Ich habe tatsächlich noch einen Auftrag für etwas zusätzliches Gold oder etwas Essen für göttergefällige Leute, die den Helden zuarbeiten wollen. Wir haben tatsächlich einen gefährlichen Auftrag. Wer sich diesem annehmen möchte oder etwas mehr erfahren mag, der darf gerne eintreten. Ich werde euch und sie dann darüber informieren. Und so wartet er wieder ein bisschen, bleibt stehen und geht dann wieder in das Innere des Blauen Palastes. Ihr könnt dann sehen, wie dann wohl die Palastwachen, die es dann hier sporadisch gibt, auch die Türen öffnen... und auch Einlass in den Blauen Palast gewähren. Das wird aber auch Zeit. Hey, Rogel, Prajodur. Das ja, klingt ja. doch noch was für uns. Ja, ich habe fleißig geübt, müsst ihr wissen. Aber bei diesem Tempel, wo die mich immer wieder rauswerfen, ich habe fleißig geübt, ja, ja. Ich habe schon, hab schon zweimal getroffen. Ravigo hat versprochen, dass, egal was als nächstes aufkommt, dass wir uns darum kümmern dürfen. Und ich will den Mann beim Wort nehmen. Nun, es geht nur nicht ausschließlich um monetäre Angelegenheit. Die Interessen der göttlichen Kirchen durchsetzen, das ist unsere Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz können wir uns anhören, was er da vorzusagen hat. Ja, und so gefährlich wird es schon nicht sein, nicht wahr? Stimmt. Nun, wir wollten einmal sehen, wollt ihr uns begleiten? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Also, seitdem oder seine Baronie hat, ist das Geld ja sowieso kein wirkliches Problem mehr. Irgendwoher kommt es irgendwie. Nun, wir haben natürlich Anstrengungen getroffen, dass die Baronie einigermaßen läuft und nun ja Träger abwirft. Für muss ja zehn bezahlt werden. Ja, ich verstehe zwar nicht genau, wie das funktioniert, da wir uns alle hier befinden und... ...irgendwer ja unsere Aufgaben erfüllen muss, aber... Ja, ...Dravigor und die Leute, die um sich geschaut hat, scheinen ja ein Händchen dafür zu haben. Und ich freue mich, endlich mal wieder auf Abenteuer gehen zu können. Deswegen sind wir doch eigentlich hergekommen und jetzt sind wir schon Wochen in der Stadt. Ja, ja, ist ja auch eine schöne Stadt. Also... also nee, bis, ...bis auf die kaputten Häuser und, und die ganzen anderen Leute, also... Also, ja, ja schön hier. Es ist eine Schande, dass es hier keinen Preistempel gibt. Ja, ja, wenn, ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr nächstes Mal mitkommen zu dem Tempel, wo ich immer wieder rausgeworfen werde. Es ist äh, ein bisschen rabiat, aber ja, vielleicht wollt ihr da auch nicht hin während ihr euch im kleinen Atrium des Blauen Palastes versammelt habt. Viele sind nicht euch gefolgt. Man ist so ein bisschen sporadisch in Richtung des Palastes gegangen, aber wenn man dann sieht, dass auch Prajodur unterwegs ist, der dann göttergefällige Aufgaben macht, oder der große Ronga mit seinem Schwert, hat man dann wohl irgendwie eingesehen, dass es nicht ganz deren Kragenweite ist, zumindest nicht die für generische Flüchtlinge. Aber ein weiterer ja, Seemann, würdet ihr sagen, hat sich aufgemacht und steht jetzt wartend im Inneren des äh, blauen Palastes im Atrium und äh, blickt dann nach oben zu dem Geländer, zu dem Balkon, teilweise dann eben auch zu euch rüber. Greldig, eine Beschreibung, bitte. Ja, ihr seht einen äh, sehr großgewachsenen, fast ein Schritt 90 großen, würdevoller, ziemlich abgerissenen älteren Herrn, trägt ein blaues Kopftuch langer grauer Bart, ähm, tätowierte Unterarme, Ihr scheint da eine Tätowierung eines Wals auf seinem linken Unterarm ausmachen zu können, trägt einen Säbel, zwei Wurfbeile in seinem Gürtel und hat einen Seesack und äh, über, die, über die Schultern geschlungen und äh, mehrere Beutel an seinem Gürtel äh, befestigt, in denen allerlei Krams sein scheint, und hat sich hinter euch recht rabiat durch die Menge äh, geknüpft um Einlass zu erhalten. Blickt euch relativ musternd und ja, abschätzig an. Nun, Seemann, ihr habt euch also auch eingefunden um den Anforderungen des Vogts gerecht zu werden? Nun ja, er hat gutes Gold für gute Arbeit versprochen. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Noch dazu, wenn es für einen guten Zweck ist. Nun, die Prä ist ge gestattet, mich vorzustellen. Preu von Groningen und meiner Begleiter Haldan Rogel und Ronga. Und wie ist euer werter Name? Grellig, der Seemann. Angenehm, euch kennenzulernen. Nur Grellig habt ihr keinen Familiennamen. Nein, in der Tat nicht. Bin schon zu lange auf See. Als dass ich noch mit meiner Familie Kontakt hätte. Ja, ja, ja, ja, ja. Das, das, das, das kann ja mal passieren. Haldan also hält ihr seine Hand hin. Also ich, äh, ich bin Haldan. Angenehm Haldan. Und Greldig schlägt mit seiner starken, schmieligen Hand in die deine ein. Äh, also, ja, ich müsste ja, müsst ja meine Hand nicht so weggeschlagen, Also, aua. Er fängt an, sich die Hand zu reiben. Er ist auch so kräftig wie du. Er ist auch so kräftig. Hm, ja. <lacht> Schön, euch kennenzulernen. Wangard reicht dir auch die Hand. Testend mal ein bisschen zudrücken, um deine Kör äh, Körperkraft zu testen. Und er nickt dir dann zufrieden zu. Einmal Mann ähm, du können wir gebrauchen. Seine seegrünen Augen mustern dich und die Hand hält im Druck durchaus statt. Läuft ja, die ich weiß nicht, um was genau es geht, aber wenn wir einen weiteren, ja. Äh, nun Kampfes erfahren, dann, äh, zumindest jemanden Seetüchtigen, äh, bei haben. Ich, möglicherweise müssen wir ja mit dem Schiff los, kann das nicht schaden. Nun, dann wollen wir einmal vorsprechen beim Vogt, würde ich vorschlagen. Ja, während du das gerade sagst, kannst du sehen, wie Wilbur noch, äh, ja, an die Balustrade herantritt, äh, blickt dann auf euch unten im Atrium heran, schüttelt so ein bisschen meinen Kopf. Ah, nur vier Leute. Na gut, dann kommt mal nach oben. Ähm, da ist es etwas bequemer und wenn tatsächlich nur vier Leute gewillt sind, sich an Zubrot zu verdienen, dann machen wir uns das alle oben etwas gemütlicher. Damit äh, deutet er äh, nach unten auf eine Tür und äh, durch die könnt ihr dann eintreten, eine Treppe nach oben gehen und äh, euch dann auf bequemen Sitzsäcken äh, niederlassen. was euch? zu trinken? Ja, äh, se selbstverständlich. Also es ist dann auch äh, Tee schon äh, wohl nicht für euch eingedeckt, aber ähm, auf ein paar Worte kannst du dann schon sehen, wie wohl ein Diener von unten dann äh, hinter euch die Treppe eben nach oben eilt und weitere Ton- oder Porzellanservice dann dort hinstellt das gute Porzellan aus dem Palast, was dann gereicht wird und dann äh, noch für euch weiter eindeckt, auch wenn ihr nicht eingeplant wart. Neben euch ähm, könnt ihr noch eine weitere Person erkennen, einen unglaublich alten Tulamiden. Ähm, er hat zwar so ein, ein Zwicker, ein, ein äh, Sichtglas auf, seinem, auf, seinen, auf seiner Nase sitzen, aber trotz dessen kannst du sehen, dass wohl seine Augen grau und blind sind. Ähm, auch wenn er ja, vielleicht auch nicht mehr ganz so gut hören kann, ähm, scheint zumindest so ein bisschen verloren, auch wenn er dann auf dem Sitzsack sitzt. Und äh, ja, Wilbur lässt sich dann ebenso auf einen der äh, Sitzsacke nieder und äh, wartet dann, dass die Diener nach draußen gegangen sind. Also gut, ähm, dies hier ist äh, der alte Sklave Saidan Al Mahmur. Und er ist nun... Ein Überbleibsel von El Harkir, dem Kapudan Pascha. Die berüchtigten Piraten? Korrekt. Derjenige, der damals den ähm, bösartigen Darion Palligan gefangen nahm, im alanfanischen Hafen und ihn blendete, ihn in die Sklaverei verkaufte. Dieser Kabudan Pascha. Der Meereskapitän ein Novadi, der berüchtigt ist und zahlreiche Ableger produziert hat, die aktuell um sein Erbe streiten. Nun, was hat dieser, dieser Pirat mit uns zu schaffen, wenn ich fragen darf? Salam, salam. Ähm, ja, ich bringe Nachricht aus Talusa. wie spricht brachte er tatsächlich? Saidan erzählte mir, dass er gemeinsam auf der Suche nach einer Schwachstelle aufgebrochen ist. El Hakir selbst hat vor, nun, es waren sicherlich mehr als 40 Jahren, ich bin darüber nicht ganz informiert, aber wohl mehr als 40 Jahre wird wohl schon hinkommen. Er macht sich Viele Vorwürfe darüber, dass er den Piraten geblendet hat und dass er nun zu dieser Geißel des Meeres wurde. Daraufhin suchte er selbst nach der Schwachstelle und daraufhin ging er zurück an die Stelle, wo er den Sklaven einst verkaufte, wo er in die Sümpfe geschickt worden ist und geblendet wieder herauskam. Nun, El-Hakir ist gemeinsam mit Saidan al-Muhmur aufgebrochen und gestorben. Er hat in Talusa recherchiert, er ist in die Sümpfe aufgebrochen, hat seinen alten Sklaven zurückgelassen und als er dann wieder zurück in die Stadt eintrat mit einigen Informationen, die er aus dem Sumpf und den Echsendörfern wiederbrachte, wurde er aufgeschnappt von den Schergen des Sultans, der schwarze Dolguruk, falls er euch etwas sagt. Nun, wir hörten Gerüchte über einen Gewaltherrscher im Süden. Das ist wohl dort im Süden an der Tagesordnung. Ja, er ist grausam. Ein grausamer Schwarzalb. Nun, äh, es ist richtig, was Wilbur sagte. Ich, ich bin. Ich habe den Tod angesehen. Er, er wurde von Dolgoruk gerichtet, ins Loch gesperrt, gemeinsam mit mir auch ich als einfacher Sklave wurde verkauft mein Meister allerdings der der rote Elhakir er er sein Kopf sein Kopf ziert ziert sein Schädelsaal ich, ich bringe die Nachricht er er hat die Schwachstelle gefunden aber nun die Spur verliert sich im Sumpf wir wir müssen er hat, er hat dort mit, mit, einem Ahmed Ben Jalif gesprochen. Er hat ein Holzbein und bewirtet wohl ein, ein, ein Hotel. Ihm hat er die, die, Bücher gegeben, bevor er festgenommen worden ist, bevor er gerichtet wurde. Wir müssen die Bücher finden oder die Überbleibsel, sonst war alles umsonst. Und wir werden Paliga nicht aufhalten können. Nun, dies führt sich nach einer wahren Mission für jeden zwölf Göttergläubigen an, nicht wahr? Das habt ihr ein Schiff? So wie ich, seid ihr hier gekommen? Ich, ich habe kein Schiff, nein, ich bin mit Händlern hierher gekommen. Wir können euch ein Schiff stellen. das ist kein Problem. Ähm, nun, wir haben eine zweimastige Kogge, die bereit ist ähm, auszulaufen aus dem Bornland. Sie wird euch allerdings dort nur absetzen. Und ihr müsstet dort selbst recherchieren. Eventuell setzt euch mit dem Effertempel in Verständigung. Vielleicht kann er eine Ausreise arrangieren. Hm. Bahnländische Seefahrer. Besser als nichts. Hm. Das Schiff liegt im Hafen und wartet auf, nun ja, tapfere Recken, auch wenn es nur vier sind, die sich dieser Fährte in Talusa annehmen. Ihr, ihr müsst es finden, das Buch. Sonst war alles umsonst. Oder ihr brecht selbst in die Sümpfe auf. Nun, wir werden sehen, was sich ergibt. Nun, Roger, was denkt ihr davon? Also, für mich wird es sich um einiges an in die Sümpfe aufzubrechen, als einigen Büchern hinterher zu jagen. Aber ich denke, wir werden bessere Einschätzungen haben, wenn wir erst einmal in Talusa gelandet sind. Ich halte das jedoch von dem, was uns bisher erzählt wurde, für ziemlich schwierig. Der einzige, der uns helfen konnte, könnte, wäre wohl dieser Pirat. Und wir können nicht die Sümpfe längst bl durchsuchen, um diese Stelle zu finden. Das ist wie die Nadel in einem Heuhauf. Die Simpfe um Talusa sind berüchtigt. Es hat seinen Grund, warum die Stadt nur vom Meer erreichbar ist. Ähm wir sollten uns auf die Bücher konzentrieren. Wenn wir die Möglichkeit haben, sie in unseren Besitz zu bringen, dann klingt das wesentlich aussichtsvoller, als eine blinde Suche in den Sümpfen zu veranstalten. Findet diesen Ahmed. Findet diesen Ahmed bin Chalif. Er, er muss es haben. Er muss es haben. Aber nehmt euch vor ihm im Acht. Immerhin ist mein Meister gestorben. Ich weiß nicht, wer ihn verraten hat. Talusa ist gefährlich. Nun, wie sagt dir war der Name seiner Taverne? Ähm. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er ein Hotel führt. Mehr weiß ich nicht. Nun, gut, Sie werden vor Ort uns zurechtfinden, denke ich. Nicht wahr, Herr Rogel? Also, also ja. Also, also ich, ich bin mir sicher, wenn ich mit dem Herrn rede, dann, dann, dann hilft er uns doch bestimmt. Oder nicht? <lacht> Warum fragst du ob wir uns dort zurechtfinden? Hast du ah, den ah, ah. Jungen, der nicht in Gareth erlebt? Also uh. ich habe mich nur zweimal verlaufen. Okay. Also vielleicht öfter. Aber, aber ich, äh, ich, ich äh, finde hier mich äh, hier, hier gut zurecht. Seht ihr? Er hat eine gewisse Bauernschleue, könnte man sagen. Ja, ja. ja, wir sind sehr schlau da auf dem Feld. Oh, davon bin ich überzeugt. Sonst hätten wir ihn nicht so lange mit uns rumgeschleppt. In jeder Hafenstadt sollte sich gesprächiges Volk finden lassen, so sodass wir, dass wir eventuell Hinweise zu dieser Taverne, dieses Ahmed ben Shali, finden können. Ich habe im Vorfeld ähm, auch schon einmal mit unserem Hesinde geweihten Wolfram Tannhauser gesprochen. Er war zwar selbst noch nicht dort, aber er weiß, dass es ein Paios-Tempel und einen Effertempel tempel gibt. Der Rashtula-Tempel soll wohl zugemauert sein. Der ehemalige Sultan war selbst ein Novadi. Der neue Herrscher jedoch ähm, hat den Glauben an Rashtula verboten. Deswegen ist der Tempel selbst zugemauert. Es sollen wohl aber immer noch Leute darin sich befinden. Es gibt vielleicht also, nun ja, einen anderen Zugang. Zumindest sind sie nicht verhungert, auch wenn dies schon seit äh, sicherlich 20 Jahren ähm, passiert ist. Es sind immer noch Norbalis darin. Sie werden versorgt. Nun, dieser Umstand spricht für den Herrscher, wenn er diesen Ketzerglauben verbietet. Ich muss ihm lassen. eine der wenigen Sachen, die für Dolgoruk sprechen. Ansonsten solltet ihr euch eventuell nicht durch den Rasrak-Schrein äh, aus dem Konzept bringen lassen, Prajodur... Es gibt wohl auch noch einen Al-Mahmud-Schrein. Zu dieser urtulamidischen oder Alt-Tulamidischen Gottheit weiß ich gar nichts. Und auch ähm, unser Hesinde-Geweihte konnte zu einem Al-Mahmud gar nichts finden. Nun, wir werden sehen, was dieser Ketzerkult in dieser Stadt wohl treibt. Nun, lasst uns erstmal aufbrechen nach Talusa. Ein Schiff, sagt ihr, äh, wie ist das Schiff gleich noch einmal? Die Santa Elida, eine zweimastige Kogge, die von einem bornländischen Kapitän gesegelt wird. Ich denke, wir werden die finden im Hafen, nicht wahr? Ähm Braucht ihr noch andere Informationen, bevor ihr aufbrecht? Sonst wünsche ich euch viel Glück und einen Erfolg. Nun, wir bräuchten alle Informationen, die ihr uns geben könntet, natürlich. Also, ich habe bisher nur die Hälfte aufschnappen können. Ich hoffe, dass äh, der große Kopf, den du da auf deinen Schultern trägst, ja nur den Rest aufgeschnappt hat. Natürlich. Er hat bisher nur unsere Aufgabe erwähnt, noch keine Form von Bezahlung. Nun, ich gehe davon aus, dass der Aufenthalt dort relativ gefahrvoll sein könnte. Ich werde euch selbstverständlich ein Handgeld von 50 Dukaten mitgeben. Sagen wir so Spesen. Den Rest könnt ihr auch behalten. Solltet ihr erfolgreich sein, dann kann ich euch nochmal ein Handgeld von weiteren 10 Dukaten versprechen. stimmt. dafür bekomme ich ja mindestens zwei Ziegen. Nun, die bekommt wahrscheinlich mehr als zwei Ziegen für 50 Goldstücke. Aber, nun, das ist allein nicht unser Antrieb, nicht wahr? Äh, nein, nein. Wer weiß, ob wir eine Ziege nicht brauchen können? Ja, also, Aber ich krieg ja. mein Geld von Travigor, das reicht mir. Ihr müsst wissen... Die Stimmung in der Stadt ist angsterfüllt und bedrückt, unabhängig vom Tod des Kabutan-Pascha. Das einfache Volk hungert. Solltet ihr eine Ziege mitnehmen, so nehmt besser zehn von ihnen mit. Nun, wir wollten keinen Viehtransport organisieren. Sagt, begleiten die uns oder bleibt ihr die, bleib die hier im wunderschönen Lanka? Ich wurde aus der Stadt verbannt. Ich habe mich auf das Schiff des Händlers gerettet. Ich bin ein blinder Mann. Ich, ich werde auch Maulwurf genannt. Ähm, Mochmo. Äh, wenn, ihr, wenn ihr mich nicht wirklich braucht, bleibe ich hier. Nun, wir wollen einen alten Mann schließlich nicht in Unglück stürzen. Bleibt ruhig und erholt euch gut hier von euren nun ja, Sorgen und Nöten. Der Tod meines Meisters belastet mich schwer. Ja, wir werden mit Hack. Er hat Gefahr, verfahren, wie man mit Piraten verfertigt war. Er wird gerichtet werden, selbstverständlich. Aber das muss nicht eure Sorge sein. Nun, ich würde vorschlagen, wir brechen sofort auf, denn Müßig kann das anfangen, wie man schon schön sagt. Zwei milchig weiße Tränen rinnen an seinen blinden Augen entlang. Nein, nein, nein. Werd doch nicht jetzt weich. Die haben zu viel überstanden. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Hier, Alterchen, trinkert was. Bitte gut tun. Borger drückt ihm seinen Flachmann in die Hand. Ja, seine äh, zitternden Hände nehmen ihn ab und er trinkt einen kleinen Stuck, äh, wischt sich dann über äh, seinen Bart und äh, gibt dir dann die Flasche zurück. Gut. Wollen wir? Oder brechen wir? Ich weiß nicht, wie das so mit der Seefahrt ist. Bricht, bricht man nicht normalerweise immer früh morgens auf. Also, sehr früh. Nun, wir müssen erst einmal das Schiff finden. Der Kapitän wird schon sagen, wann wir aufbrechen. vermute ich. Ja, ja. Eine Kogge, hat er gesagt. Weiß jemand, was eine Kogge ist? Nur ein Schiff? Vermute ich. Ja, ja aber... Stimmt irgendwo eine Art von Schiff, oder nicht? Er sagt wir ja einen Zweimaster, glaube ich. Zweimaster, korrekt. Sehr bauchig, aber das, der Name der Schiffe steht auch äh, daran. Aber wenn man genug Leute am Kragen packt und schüttelt, dann weiß schon irgendwer, wo dieses Schiff ist. Wer Nun, muss wir ja schon lesen können? Nun, wir könnten einfach den Hafenmeister fragen, wo sich dieses Schiff aufhält. Oder einen Matrosen, der da in der Gegend herumstreunert und nichts zu tun hat. Das aber das wäre nicht so bringen. lustig. Es sollte kein Problem sein, diese Kocke ausfindig zu machen. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, weil Kocken eher Transportschiffe sind. Aber wir werden ja nicht die übelste See zu befahren haben darin. Nun, Preis, wacht über uns. Was kann uns schon passieren? Ja, Wilbur zählt derweil äh, 50 goldene Münzen ab und äh, wirft euch dann ein äh, großes Säckelchen zu. Wollen Preio, du wirft das zu. Ha. Vielen Dank, ich werde es gut verwarnen und äh, verwalten, wenn ihr nichts dagegen habt. Nun, es ist euer Spesengeld. Wenn ihr meint, dass ihr die 50 Dukaten, die im Pryos-Tempel spendet, dann sei es so, aber stimmt euch im Vorfeld bitte mit euren Mithelden ab. Immerhin hängen eure alle Leben an dem gleichen Strick. Natürlich, natürlich. Äh, Gredig, äh, was verlangt ihr für eure Dienste? Ähm, wir sind vier Helden, ein Viertel wäre angemessen. Nun gut. Absüglich der Spesen natürlich. Natürlich. Äh, ja, wir, wir werden euch ausbezahlen, wenn diese Sache überstanden ist. Und falls ihr Geld braucht, sagt ruhig Bescheid. Braucht ihr etwas aus Janka? Ich bin eingedeckt mit Vorräten und bereit in See zu stechen, wann ihr seid. Dann lasst es doch gleich aufbrechen und nach diesem diesem Schiff suchen. Ja, so könnt ihr euch das Säckchen in den Gürtel schnallen und äh, ja, mit deiner Hand daran durch die Gassen in Richtung des Hafens streifen. Ähm, könnt ihr dann doch einmal auf den. Äh, ja, Hempel, Bibliothek möchte man nicht sagen, es ist ein abgebrannter Bau, der jetzt wieder im Aufbau ist, könnt dann am äh, wulfhelm Tannhauser vorbeischreiten und euch dann zwischen den verschiedenen Schiffen eine Kogge heraussuchen, die dann auch den richtigen Namen aufweist. Ähm, ein paar Matrosen, die gelangweilt oben auf den Segeln sitzen und auf Aufträge warten und ein sehr brummeliger Kapitän, der hinten am Heck steht und äh, wohl irgendwas Bornländisches äh, singt und schnalzt. Wenn ihr dann äh, über die Planken herantretet, äh, noch einmal einen weiteren Blick äh, auf den Namen werfen. Ja, Santa Elida, ihr seid hier richtig. Ähm, könnt ihr euch dann dem Kapitän vorstellen. Ah, wie ah. Daniel. Ja. Ich bin Vasili. Ihr seid die äh, Helden da. Ihr seid angekündigt von Wilbur, ja? Tat. wir sind die Helden. Wir haben eine Mission in... In Talusa zu erledigen, dies bedarf keines Aufschubs. Da kein Problem. Ich kann los. Wir, wir haben alles geladen, was wir brauchen. Nun, wunderbar. Dann äh, weist es uns auch unsere Kabinen zu. Kabinen? Ihr könnt äh, eine Hängematte haben. Ja, Viel mehr brauchen wir auch nicht. Äh, wie wie lang fahren wir denn? Äh, nach der Loser. Grob drei Tage. Ach, wenn dann wenn dann. nichts passiert. Hä?